Genau, dazu kommt unsere nächste Gruppe nämlich, die sich an Open Data bereichert, uns bereichert. <lacht> genau, mit einer der größten Quellen für Open Knowledge ist wahrscheinlich Wikipedia. Aber warum Wikipedia auch manchmal kaputt ist und wie man das lösen könnte, präsentiert uns jetzt die nächste Gruppe, nämlich Broken Wiki mit Jan, Ferdinand, Ludwig und Jonathan. Ja, herzlich willkommen zu Broken Wiki von äh, Jan, Ferdinand, äh, Ludwig, also Inex und mir, Jonathan. Also das Problem, was es bei Wikipedia gibt, da ist, dass viele Leute hingehen und sagen, ja, ich möchte einen schönen Wikipedia-Artikel über mich, in dem drin steht, dass ich ein ganz toller Mensch bin. Und dann gibt es sogar ganze Firmen, die sagen, ja, hier für keine Ahnung wie viel Geld, bekommst du einen sehr schönen Wikipedia-Artikel und das machen vor allem sehr viele prominente Personen. Das Endprodukt sollte eine Webseite sein, wo man den Namen des Wikipedia-Artikels eingibt und dann gezeigt bekommt, wie viel es manipuliert, von wem wurde. So, also als Datentechnologien haben wir einmal ein Backend und ein Frontend. Das Backend ist dafür zuständig, dass es die einzelnen Wikipedia-Artikel analysiert. Um, und das ist, in, das ist in Python mit Flask uh, und Wikipedia Histories ge äh, geschrieben worden. Um, Wikipedia Histories ist eine sehr schöne Library. Ich finde, ich sollte es alle benutzen, es hat mir Stunden gedauert, die zu finden. Das Frontend ist mit HTML, CSS, Javascript und Bootstrap und Chart.js gemacht, also eine einfache Webseite. Die beiden sind verbunden durch eine JSON-API, um, damit sie Daten her schicken können. Ja, jetzt kommt eine Live-Demo, wenn es funktioniert, wenn ich Internet habe. Ähm, also jetzt hier, das ist jetzt quasi die Webseite, wir können jetzt hier einfach einen Wikipedia-Artikel eingeben, zum Beispiel der Wikipedia-Artikel von Alma Linux. Das ist eine sehr kleine, ist eine kleinere Linux-Disposition, basierend auf Red Hat Linux. Das ist richtig. Ähm, so, jetzt sieht man hier, jetzt, hat man, jetzt wurde das hier analysiert. Wir können jetzt hier sehen, wenn ich das Ganze in den Dark Mode, in den Light Mode schalte, dann kann man den Text hier etwas besser lesen. Ähm, Dass hier zum Beispiel, Robert Flohr hat sechs Änderungen gemacht. Oder hier, ähm, Ginea 20 hat auch sechs Änderungen gemacht. Und dann gibt es hier noch ein paar kleinere Leute, die haben weniger Änderungen gemacht. Wenn man etwas weiter scrollt, kann man sehen, wann wie viele Änderungen gemacht wurden. Zum Beispiel hier Anfang dieses Jahres, im Februar, wurden äh, ziemlich viele Änderungen gemacht und dann wurde das langsam weniger. Weiteren Wikipedia-Artikel, den ich analysiert habe, ist der Wikipedia-Artikel von tatsächlich unserem Standort hier, im Technoseum. Ähm, und jetzt kann man hier sehen, dass hier zum Beispiel Jim, Ze Jim, ja, Jim 06 hat sieben Änderungen gemacht oder hier ziemlich viele Änderungen, ziemlich viele Leute, die nur eine einzige Änderung gemacht haben. Und hier unten kann man dann sehen, wie viele Änderungen das pro Tag waren. Hier kann man sehen, an einem Tag wurden hier vier Änderungen gemacht. Das könnte sein, dass diese zwei Leute einfach einen kleinen Krieg hatten und nicht sicher waren, welche Änderung jetzt richtig ist. Da haben sie es immer wieder hin und her geändert. Und ja, sowas kann man zum Beispiel damit herausfinden. So. Wir haben gelernt dabei, wie man sehr schön Daten visualisieren kann. Vor allem haben wir gelernt, wie man das mit JavaScript, äh, JavaScript macht. Das hat sehr viel Zeit gedauert. Und dann haben wir gelernt, wie man mit Git als Team arbeitet. Das hat auch sehr viel Zeit gedauert. Unsere Ausblicke und offene Punkte sind die Linguistic Analysis und eine Datenbank zum Caching von Ergebnissen. Das wir unsere Präsentation über Ach so, Linguistic Analysis sind also damit kann man halt sehen, ob die Änderungen äh, positiv oder negativ waren. Ja, vielen Dank zu unserer Präsentation. Und ähm, ich hoffe, dass es vielleicht ein paar von euch weiterhelfen kann. Vielen Dank euch hier. Wie ihr gesehen habt, es gibt auch übrigens öfter Wiederholungstäter. Auf dem Laptop von Jonathan waren schon sehr viele Sticker drauf. <lacht>